Heute im Playtest der brandneue Nemesis Plus. Wir hatten es vorher schon angesprochen und zwar das Facelift. Zum einen natürlich die Optik hat sich am Fußballschuh definitiv verändert. Wir haben hier quasi einen zweigeteilten Fußballschuh, Außenseite schwarz, Innenseite weiß mit Gold sieht sehr cool aus, auch die Sohle ist genau im gleichen Design, finde ich extrem cool und ist auch von der Farbgebung her definitiv sehr cool gewählt. Ist auch nicht zufällig schwarz, gold und weiß, sondern das Pack heißt Atmospheric Pack und hat sich natürlich auch in diesem Feld so ein bisschen an der Optik bedient. Der Fußballschuh ist speziell für junge Talente, sprich alle das jetzt hier auch auf die neue Generation und der Fußballschuh ist deshalb vor allem bei jungen Spielern am Fuß Optisch definitiv sehr, sehr cool. Ihr könnt jetzt natürlich mal eure Meinung zur Optik zum Alters Nemesis Plus in den Kommentaren da lassen. Yeah. Yeah, yeah. uh. like like Kommen wir erstmal zu den Features und natürlich auch der Idee hinter diesem Fußballschuh. Was natürlich bei einem Fußballschuh direkt ins Auge fällt, ist definitiv die Tension Tape-Technologie. Das ist dieses Obermaterial, das in V-Form angelegt ist. Die V-Form ist auch nicht zufällig, sondern sie soll gleichzeitig noch mehr Halt bieten und dass man leicht in den Schuh reinkommt. Das Tension Tape ermöglicht dadurch eine individuelle Passform, weil man sieht, das Obermaterial ist sehr dehnbar und passt sich dann auch wieder gut an deinen Fuß an. Für all die jetzt ein bisschen Zweifel haben, weil es hier oben sehr, sehr weich ist. Hier innen, am Innenteil des Fußballschuhs ist nochmal ein Gummiband, wo dann um deinen Mittelfuß sich quasi einmal drum herumschlingt, dass man ihr innerhalb des Schuhs nochmal einen besseren Lockdown generiert bekommt. Der Adidas Nemesis Plus bietet auch eine sogenannte Blitzsole, Ihr seht es hier, sprich keinen Mittelsohlenbereich. Das soll einfach nochmal helfen, dass der Schuh mehr Flexibilität bieten kann und gleichzeitig natürlich auch deine Fußform besser adaptieren kann, beispielsweise natürlich dadurch besser aus der Kurve rauszubeschleunigen. zu beschleunigen. Ich habe es jetzt lang genug angesprochen und ich lang genug auf die Folder gespannt. Das Upgrade befindet sich natürlich hier auf dem Obermaterial. Sieht man auch optisch direkt, wenn man den Fußballschuh auspackt. Beispielsweise natürlich auch im Unboxing vorher. Und zwar: Das ist dieses Upgrade hier vorne, vor allem am Fußballschuh. Das ist eine Krippstruktur, die einfach nochmal helfen soll, dass dieses glatte Obermaterial. Grip am Ball bieten soll. Das ist quasi das Upgrade zum Nemesis 19 Plus. Ich finde das Obermaterial generell auch ein bisschen weicher. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ähm, so ein bisschen persönlich persönliches finden ist oder tatsächlich auch am Obermaterial, das ein bisschen weicher geworden ist. Was man aber definitiv spürt, ist diese Grip-Struktur. Die sieht nicht nur optisch sehr cool aus, sondern fühlt sich tatsächlich am Fuß auch, bzw. der Ballführung, sehr gut an. Das war es auch schon wieder zum neuen Nemesis Plus. Wir hoffen natürlich, das Video euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Für all die, sich diesen Fußballschuh jetzt sichern wollen, Link zu unserem Online-Shop findet ihr in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch dieses Biest für euch sichern. Einfach mal Link in der Beschreibung auschecken. Falls ihr Fragen zum Schuh habt, gerne natürlich auch einen Kommentar da lassen. Das war's zum heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt sportlich und ciao.